höchsten sein, entsprechend, wundervoll. Energien sind besonders auch hier an den Außenseiten der Augen erkennbar, spürbar. Erlebe dich selbst in der Kraft von Lebendigkeit und Lebensfreude. Erlebe dich selbst in dem Segen von Geliebtsein und Genährt. Erlebe dich selbst in dem Liebesfeld von Miteinander und Wohligkeit. Erlebe dich selbst in dem Strahlen von Wahrhaftigkeit und allgegenwärtiger göttlicher Präsenz. Wisse, dass ich, Erzengel Michael, heute mit allen Frequenzen der reinen Liebe an deiner Seite bin, für dich und für euch. Gemeinsam mit Mutter Maria, gemeinsam mit Lady Nada und allen deinen ganz persönlichen Lichtfrequenzen an deiner Seite. Diese Frequenzen an deiner Seite und wir sind gekommen, um dich zu ermutigen jetzt, die Schleier des Vergessens abzulegen und mehr und mehr die Kraft der Einheit zu erleben und zu erkennen. Richte deinen Fokus immer wieder darauf aus, dass du selbst jetzt bereit bist, die Energie der reinen Freude zu verkörpern. Empfange zunächst meinen kobalt-königsblauen Strahl, den Strahl des höchsten Lichtes, der klarsten Reinheit, der tiefsten Kraft von allem, was ist, der reinsten Liebe und der Wahrhaftigkeit, der Reinheit deiner Seele. Empfange. Diese Frequenzen jetzt und sende aus weiter. Ich bin bereit, all das aus dem Felde der reinen Liebe zu empfangen. Was meinem wahren Sein entspricht. Ich bin Wesen der Wahrhaftigkeit und reinen Liebe. Ich verkörpere die Wahrhaftigkeit der Quelle. Von allem was ist ich bin die stabilität der einheit ich bin die reinheit des wahren herzens ich bin glückseligkeit und kindliche lebensfreude ich bin kraftvolle Stabilität und genährte Sinnerfüllung. Ich bin das Band der reinen Liebe. Ich bin Glückseligkeit und Gradlinigkeit. Und so empfange mehr und mehr all diese Frequenzen in dich und für dich in dem Wissen, dass du in deiner Einzigartigkeit und Individualität ganz genauso geliebt bist, wie du jetzt bist. Wisse, dass dein persönliches Erwachtsein, dass deine persönliche Präsenz von der Quelle und allem, was ist, ohne eine bestimmte Bedingung und ohne ein bestimmtes Datum stattfindet. Wisse, dass die Kraft der Quelle und das reine Göttlichkeit bedeutet, Freiheit, Vertrauen, Vielfalt, Individualität und die Einheit der wahren Liebe zugleich. Und so erlaube dir deine persönliche Individualität. Erlaube dir Mitgefühl, erlaube dir deine Träume. Spüre jetzt in diesem Monat des Erblühens, wo das Licht wieder mehr und mehr erwacht. hier deine wahren träume nimm dir immer mal wieder etwas zur hand und notiere dir hier deine träume die du vielleicht glaubst nie verwirklichen zu können doch erlaube sie dir zu benennen, zu notieren, zur Kenntnis zu nehmen, auszuschmücken, zu fühlen und sie dir vorzustellen. Erlaube dir deine Träume auch wenn sie bedeuten, mit Meerjungfrauen zu schwimmen oder in Lichtschiffen zu Mars oder zur Venus zu fliegen oder deine Sternengeschwister zu besuchen. Erlaube dir deine ganz persönlichen Träume von wahrer Liebe der Erde, an Achtsamkeit, untereinander, an einer kraftvollen, intakten Natur. Erlaube dir den Traum des Miteinanders. Erlaube dir den Traum von allem, was du dir wünschst. Es ist wichtig, dass du dir diese Träume in dir selbst wieder mehr und mehr erlaubst, ähnlich wie als Kind. Und so wisse, dass jetzt in diesen Zeiten die Kraft der Fokussierung von allergrößter wichtigkeit ist und so selbst wenn du keine maßnahmen für deine träume keine umsetzung für dich generieren kannst so wisse deine seele ist selig sich zum ausdrucke bringen zu dürfen Dein Innerstes auch dir zu präsentieren und mehr und mehr zu strahlen. Dieses ist von allergrößter Wichtigkeit. Und so genieße den Kontakt und das Notieren deiner Träume. Stelle sie fest, lies sie dir immer wieder durch und sage ja, ich erlaube mir diesen und jenen Traum. Dann sag deinen Namen, sage noch einmal ja. Diesen Traum, diese Träume erlaube ich mir. Ich bin ihrer würdig. Und so empfange jetzt noch einmal mehr meinen blauen Strahl. Energie meines güldenen Schwertes, auch besonders in deinen Aufstiegskanal, diese stabilisierenden und ausrichtenden Aspekte, Spüre all die lichtvolle Präsenz der reinen Liebe um dich, alle Energien und Wesen, Frequenzen der reinen Liebe. Mutter Maria, Lady Nada, den Ahneninnen und Ahnenfeld, die Aspekte deiner ganz persönlichen Inkarnationen. Wisse dich genährt, wisse dich geliebt und gestärkt und wisse, während ich als Engel Michael jetzt meine botschaften durch das Medium für euch gegeben habe habe ich auch eure sieben persönlichen Zahlen aufgeladen mit den für euch wichtigen frequenzen am allerhöchsten sein entsprechend. Ich bin bei euch ich, bin bei dir. Genieße die Süße deines Lebens, die Gaben jedes Momentes und strahle voller Liebe und Freude, voller Mitgefühl und Segen, voller Achtsamkeit und Wohlwollen. In reinster Liebe. Ich bin bei dir. Wir sind bei dir. Bei euch. Für jeden Moment eures Seins. Auch wenn ich mich jetzt mit meinen Botschaften aus dem Medium wieder zurückziehe. Vertraue, zelebriere, genieße. Sei.